Die Buchung eines Flughafentransfers mit Holiday Extras ist das Must-Have für jede stressfreie Reise. Der Transfer ist nicht nur die beliebteste Art und Weise, um an den Flughafen zu gelangen, sie ist auch die günstigste. Und so funktioniert's. Nach dem Buchen erhältst du eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Darin findest du alle Transferdetails und wichtige Informationen zu Gepäckbestimmungen. Wir empfehlen dir, die Buchungsbestätigung vor dem Start deiner Reise auszudrucken. Einige Anbieter möchten diese bei der Ankunft sehen. Deine Transferzeiten werden dir 24 Stunden vor Beginn deiner Reise noch einmal zugesendet. Nach der Landung holst du dein Gepäck, läufst durch den Ankunftsbereich und triffst im Anschluss deinen Transferfahrer. Er begleitet dich zum Shuttlebus. Wir empfehlen dir stets eine Kopie deiner Buchungsbestätigung parat zu haben. Wenn nötig, kannst du diese bei deiner Hin- und Rückfahrt beim Transferfahrer vorzeigen. Der Transfer bringt dich direkt zum Eingang deiner Unterkunft. Die Shuttlefahrt teilst du dir mit weiteren Reisenden. Wann du abgesetzt wirst, hängt ganz davon ab, wo jeder einzelne untergebracht ist. Das Beste am Transfer, du kommst ohne Stress an deiner Unterkunft an und bist genau in der richtigen Stimmung, um aus deiner Reise etwas ganz Besonderes zu machen. Falls du für deine Rückfahrt einen Transfer zum Flughafen gebucht hast, erhältst du 24 Stunden vor Abreise die genaue Abfahrtszeit per SMS. Wir empfehlen dir, ca. 15 Minuten vor der geplanten Transferabfahrt abholbereit zu sein. Dem Shuttlefahrer liegen alle notwendigen Details zu deiner Fahrt vor. Du wirst an deiner Unterkunft abgeholt und direkt zum Abflugbereich des Flughafens gebracht. Wir arbeiten ausschließlich mit vertrauenswürdigen Anbietern. Somit kannst du dir sicher sein, dass du den besten, sichersten und verlässlichsten Transfer bekommst. Bei Flugverspätungen kannst du dich an eine 24-Stunden-Service-Hotline wenden. Von der Buchung bis zum Ankommen an deiner Unterkunft. So einfach kannst du mit einem Flughafentransfer von Holiday Extras das Meiste aus deiner Reise herausholen. Holiday Extras. Weniger Stress, mehr Urlaub.